Ich bin jetzt im vierten Semester und ich studiere Medienmanagement. Also mein Lieblingsprojekt, das ich momentan habe, das ist das Art of Love-Projekt. Das ist ein Community-Projekt mit einer Brand aus der Schweiz in Kooperation mit der Macromedia. Also ich arbeite jetzt über einem Jahr in einer Agentur, die Kunden im Online-Bereich betreut, über Websites, Social Media Marketing, Strategien und so weiter. Und ich bin seit halt über einem Jahr als Creative Artist angestellt für Motion Design. Mein erster Eindruck, als ich zur Hochschule reinkam, er war ziemlich familiär, man wurde ziemlich schnell aufgenommen und alle haben uns herzlich begrüßt. Da fühlt man sich recht wohl aufgehoben. Was ich eigentlich echt positiv finde, sind diese kleinen Gruppen. Wir sind so 14, 15 Leute. Das, ist das Studium ist nicht nur dafür da, dass du sagst, du hast einen Abschluss. Du lernst hier eigentlich auch die Leute kennen, die später was machen. Denn wir sind eine Generation, wir leben Medien. Da musst du eigentlich gar nicht viel Vorwissen dafür haben, was dann dazu kommt, wenn du theoretisches BWL-VWL hast, dann musst du dich reinsteigen. Aber der Rest, Marketing oder so, wenn du dich damit befasst, dann ist es in dir drin.